Ich bin äh, gebeten worden, dieses äh, erste und zweite Panel zu moderieren. Äh, mein Name ist Andreas Botsch, ich bin derzeit Sonderberater beim Europäischen Gewerkschaftsbund äh, für äh, Europäische Wirtschaftspolitik. Das heißt, die Eurokrise gehört damit dazu. Und die europäische Agenda der Finanzmarktregulierung und bin äh, Mitgründer und äh, Vorstandsmitglied von Finance Watch in Brüssel und äh, auch deren Schatzmeister. Äh, ich äh, möchte kurz äh, anfangen, äh, die äh, Podiumsteilnehmer äh, vorzustellen. Äh, zu meiner Linken sitzt äh, Dominique Pliant. Ähm, er ist ein ehemaliger Berater von François Mitterrand. Er hat äh, Christine Lagarde, als sie Finanzministerin war, äh, in äh, äh, Sachen Bankenreform äh, beraten. Äh, und äh, er ist im Nebenberuf äh, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates von Attac äh, Frankreich und einer der, äh, wie wir das nennen, Qualified Members äh, von äh, Finance Watch. Äh, zu meiner Rechten Lukas Zeise, äh, Finanzmarktkorrespondent äh, lange Jahre der Financial Times Deutschland, die es äh, leider nicht mehr gibt, äh, Buchautor und ein äh, kritischer Beobachter äh, der Finanzmärkte äh, seit vielen, vielen Jahren. Um, in diesem ersten Panel uh, wird es, wie der Kirschel eingangs uh, uh, erwähnt hat, Darum gehen äh, ein bisschen die, äh, die äh, allgemeine Zielsetzung dieser Bankenunion im Rahmen äh, der Eurokrise, aber natürlich auch im Rahmen einer zunehmenden Integration, wirtschaftspolitischen äh, Integration, politischen Integration Europas zu beleuchten, äh, die äh, strategischen Interessen äh, ein bisschen äh, genauer zu identifizieren und äh, das in den Kontext des, äh, des Modelling Through, dieses Durchwurstlens, äh, das wir jetzt seit äh, mehr als drei Jahren äh, im Rahmen der Eurokrise krise äh, erleben, äh, entsprechend äh, einzuordnen. Uh, ich hoffe, dass wir nach zwei kürzeren einleitenden uh, Inputs uh, von den beiden Podiumsteilnehmern dann uh, uh, Raum für eine sehr lebhafte uh, Diskussion uh, haben werden. Und um, mit diesen Worten, um, uh, I'd like to uh, invite Dominique to, uh, I think he's prepared a, a presentation, a PowerPoint presentation. Uh, I'd like to give the floor to Dominique Plion. Okay i want to thank very much the organizers to invite me so i will speak in english i am french and we have many german friends in this room this is europe uh, uh, so i was i was asked to make a, a kind of introductory speech to uh, for the debate of today so i will make four points i will present briefly what are the main components the main pillars of the banking union then I will expose what are the purposes of this uh, uh, banking union, and then I will stress the what I may call the unresolved issues of the un banking union and what are the perspectives. As you know, I think most of the persons in this room know very well what are the major pillars of the banking union, so I won't stay very long on that, but I just recall you that the first pillar is uh, to have the ECB. Uh, European Central Bank plays a major role in common super, supervision in the euro area. And the idea, more specifically, is that the UCB should have the responsibility, direct responsibility of the largest bank and an indirect responsibility of the smallest bank, but it can act directly if necessary. The second pillar, as you know, is the idea of having now a common resolution funds and mechanisms in case of banks are fa failing, in case of uh, failing banks. And third, this idea, also very important, to restore confidence in banks, which is not the case today, by the way, with the Cyprus crisis, which we are, you, the European authorities are, exactly, are doing exactly the of this idea of having a common deposit insurance scheme. So what are the strategic purposes of this banking union? In fact, we can say that The first thing is to cope with the deficit of bank regulation in the euro area, and more broadly in the EU, which can be seen as one of the major causes of the financial crisis. And here you can read, for instance, the La Rozier report of 2009, which presents very well in, with many details why the, the deficit of regulation was a big problem in the euro area. The second uh, purpose of this uh, banking union is to bring new mechanisms for financial stability. During this crisis, the ECB, implemented new instruments, we call some, sometimes that non-conventional instruments, like long-term loan to banks or intervention on the, the treasury market, uh, and it acted very efficiently, uh, we may say, and also we have the creation within the new treaties of the European stability mechanism. So the idea is that the, the banking union is a new block, a new building block, which is added to these existing mechanisms. The idea is that also that we need To have common instruments for crisis management. So far, the emphasis was put on macro prudential regulation, and now we understood very lately, but we understood that macro prudential supervision is extremely important. And I think this banking union deals clearly with this dimension of supervision. And fourth, The idea also of creating more homogeneity within the, within the European Union, with respect to all mechanisms of supervision, is very important. As you know, in the theory of optimal monetary, uh, of optimal currency area, the homogeneity of the different areas, different countries, members of this uh, currency area, is very important. This is one of the three conditions put forward by Mundell, one of the, the theoreticians of this idea of optimal currency area. So far, the European process, procedures, failed to accomplish this homogeneity. And we can quote, for instance, the non process for convergence with respect to supervisory, supervisory practices, we did not succeed in creating this homogeneity. So the, the purpose of the, uh, the banking union is to go further in this homogeneity. Now I want to talk about this problem of unresolved issues and problems raised by the Banking Union. One of the questions we can ask is first, will the ECB, which would be in charge of the global supervision of the banking system in the Eurozone, be able to override national supervision of small banks? there may be potential, there are potential conflicts between the national and European supervisors. You have to look, for instance, as a debate between France and Germany last year when this banking union was built. Uh, the French approach was to say the ECB should have a, a supervisory uh, power to all banks, needless, independently of their size, and the German authorities say no, only big banks, for a lot of political reasons. The, the third, second point is we have potential conflicting targets for the ECB. In other words, the ECB is going to be in charge of monetary stability, which is its first responsibility, first function, but also now it will, be, it will be charged in bank stability. And we may imagine very well some circumstances where there may be a conflict. For instance, Let's say that we are a few years from now and there are some inflationary pressures in the Euro, in the Euro area. The central bank may decide to raise interest rates, but this may go in conflict with this question of bank stability because some banks may get into trouble due to the increased interest rates, for instance. So there are problems of inventing a new operational framework of the ECB to deal with this question of potential conflicting targets. Is monetary stability going to be the priority? Is bank stability to be the priority? Will it depend on the different periods? This is a question which is very interesting and I'm sure a lot of work has been done already and will be done, at least in the academic field, to deal with this question. The third point, the third question, which is not resolved, is who is going to pay when things go wrong for banks in individual member states? But here we have two conflicting principles. One, which is the dominant principle today, is the principle of fiscal responsibility of each member state. Each member state should pay for its own banks. But we have another principle, which should be the principle in the future, the principle of mutualization of losses and, let's say, of solidarity between member states. I'm not sure now among the member states that we all agree about which principle should prevail. The, third big, the fourth big problem I like to mention is the question of the geographical scope of the banking union. There is a problem here with respect to the relationships between the ECB, which deal in principle only with the Eurozone, and the European Banking Authority, which deal with the whole European Union, the 27 members of the European Union. Would there be competition between the two authorities? Would there be cooperation? Who is going to prevail? We don't know yet. We may say that the ECB does not control, and maybe it's a good thing, the decision making of the EBA. But at the same time, the EBA seems to be weakened by the new role of the ECB as a supervisor. So here there is a, a, a problem with respect to the institutional framework of the uh, um, of this uh, banking union. What about of what about non-Euro members? The question is the following. Remaining outside the Eurozone, but inside the EU, is it going to be sustainable in the future? This is not evident, and this may create problems. I will come back uh, in a moment. Now let's deal with the last part of my presentation. What are the perspectives now? Since we're going to have the, this banking union put into action in the, in the coming years, what can we say? Well, we can say for sure that the banking union improves certainly the regulation and the supervision of banks in many respects, as I mentioned before. But we should be very careful. The banking union certainly will not end the Europe crisis. Why? First, because banks are currently under big stress in many countries, as we know very well. And the, bank, the making of the banking union will take time. Some of the decisions will be implemented only in five years from now, in 2018. We may be sure that we're going to, we're going to have crisis, banking crisis, between now and, and 2018. Maybe starting with the banking system of Cyprus. So, So, this is a big problem here: the problem of timing of the of the of the reform. The second idea is that one of the major mechanisms of the crisis is a poisonously between weak sovereigns on one side and weak banks. It seems that the, the different mechanisms which are going to be implemented within the banking union do not deal really directly with this problem, and this way among other questions this was the, the role of the lender of last resort that is the ECB with respect to government uh, government bonds government debt should the ECB be in charge of the stability of the uh, treasury bond market my answer is of course yes I'm not sure all countries agree with this uh, with this opinion and maybe more importantly The banking union does not imply, does not lead to the change of the existing business model of banks. Hence, this, this may be seen as a major problem, and the banking union does not deal with that. For instance, we have this lee Cannon reports, which is very interesting, which is, but which is very uh, insufficient with respect to the reform of banks. For instance, this question of separation. So here, we can see that we have some disagreements among ourselves because the unions, for instance, are very much, most of them are against the separation. Of, of banks, investment bank, commercial bank. Why? Because they, they feel that this is going to destroy employment. I think this is one of the main causes. According to me and to other friends, to other colleagues, we think the contrary. We think that the separation, first, will improve stability, bank stability, and second, may create and recreate create in the medium run employment. And this is a big problem and a big, a big question. Uh, What about alternative form of banking within the banking union? What about having public banks? Is this consistent with the banking union as it is created today? Will the ECB tolerate bank, public banks? I'm not sure. What about cooperative banks in the future? So. To end up my presentation, I would say that the banking union is creating po political problems. There is a risk of splitting the European Union. What about the banking union being one of the causes pushing Great Britain outside uh, uh, the EU in the future? What about, and this was mentioned by the previous speaker, and I think it's extremely important, the risk for democracy. Increased power given to the ECB without increase in accountability of the central bank is a real problem for democracy in Europe. So there is a need for a renewed definition of ECB independence, greater accountability, but also greater cooperation with other entities responsible for economic policy. And this leads to the last point, which was mentioned also previously, which is extremely important. The banking union cannot be considered separately, which is the case today it seems to be, separately from financial reforms, the disarmament of financial markets. Not only banks, but also all the instruments which are used for speculation in the, in the, in the financial markets. Without taking in, in, into consideration the fiscal union, we need a fiscal budget and taxation to have a complete European Union and political union. As was mentioned, no democracy in the European Union and in the eurozone without democratic control and banking authorities. I thank you. Vielen uh, uh, uh, uh, uh, leite damit übergangslos uh, zu You even über es ja gut gehalten. Sie Uh es gut gehalten. Sie haben es gut gehalten. Sie gut gehalten. gut der Peter Wahl, der hatte mir gesagt, ich soll zehn Minuten sprechen. Äh ein bisschen länger wird es vielleicht doch werden, fürchte ich, ist schlimm, aber ich, deswegen habe ich mir auch vorgenommen, das richtig zunächst mal wirklich knapp zu machen, Zehn Minuten ist also ohne Begründung, aber wenigstens um klar zu machen, welchen Standpunkt ich zu diesem Projekt Bankenunion habe. Äh, und das kann man schon in einigen, ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, um das mal äh, zu machen und die Übersicht zu geben, das will ich jetzt als, als erstes mal probieren. Erster Satz. Der Finanzsektor ist überdimensioniert. Das ist, glaube ich, das A und O meiner ganzen Überlegungen, die hinterherkommen. Zweiter Satz. Die Europäische Währungsunion ist eigentlich ja ein Vorteilstausch gewesen, ein Deal sozusagen zwischen den Nordländern, die sich den offenen Markt im Süden erkauft haben, und den Südländern, die günstige Finanzierungsbedingungen, wie sie nur in einer Weltwährung sozusagen möglich sind, sich da erkauft haben. Dieser Deal ist geplatzt, als die Finanzkrise 2007-2008 zugeschlagen hat. Drittens, die Bankenunion, wie sie jetzt so überlegt wird und an der gebastelt wird, dient der Rettung des immer noch zu großen Finanzsektors. Vierter Punkt. Die Finanz- oder die Bankenunion ist sozusagen Solidarität an der falschen Stelle. Es ist sozusagen eine, eine Heilung des Kernfehlers der EU an der falschen Stelle. Es ist sozusagen eine perverse Solidarität, die da eingebaut werden soll in das, in das europäische Projekt. Fünfter Punkt, hoffnungsvoller Punkt, sie wird nicht klappen. Das ist sozusagen ein Vorteil, den, auf den man immer noch hoffen kann. Sie kann aus verschiedenen Gründen nicht klappen. Ich will versuchen, das ein wenig äh, also das war knallig, glaube ich, genug. Jetzt also will versuchen, das ein bisschen so zu begründen, ein bisschen einzuordnen, was ich, war, was ich damit meine. Zunächst mal, was meine ich, worüber eigentlich immer so gern hinweggegangen wird, ist die Tatsache, die Kommt zu leugnen ist, dass der Finanzsektor nicht nur in einigen Staaten, nicht nur in einigen Ländern, nicht nur in einigen Regionen, sondern in der globalen Ökonomie zu groß geworden ist. Und dieses zu groß ist natürlich relativ zur Realwirtschaft. Das ist eine Entwicklung, die in, sagen wir mal, 30 Jahren von 1980 bis 2007 halt so gelaufen ist. Und natürlich eine überdimensionierte Verschuldung des Privatsektors oder des Kapitals bedeutet hat und gleichzeitig natürlich auch überdimensionierte entsprechende Finanzvermögen, die da sind und die Krise von 2007, da ist das ja offensichtlich geworden, wie zu groß dieser Finanzsektor ist und da ist diese Finanzblase sozusagen geplatzt, aber sie ist 2008 im Oktober, wie wir ja wissen, von den Staaten separat. Aber bei allen, dennoch zur gleichen Zeit ist der Finanzsektor gestützt worden. Er ist damit auch daran gehindert worden, sozusagen richtig auf, zurückzuschrumpfen auf eine Größenordnung, die äh, na ja, vielleicht angemessen wäre. Wie genau diese Größenordnung ist es ja dann eine andere Frage. Aber an der Tatsache, dass der Finanzsektor immer noch zu groß wird und durch die Stützung der Staaten so fürchterlich groß ist, ist glaube ich nicht zu zweifeln. Ein großer Finanzsektor ist keine nebensächliche Sache. Da kann man nicht einfach sagen, naja, das ist ein, kann, kann ja auch so sein, ist ein bisschen groß und so, und ist nicht so schlimm. Hat natürlich enorme Folgen, auch auf die wird ja immer wieder hingewiesen. Ähm, Erste Folge ist dass also ganz global gesprochen, zu viel Geld aus der Wertschöpfung der Realwirtschaft dauernd in Richtung Bank, sprich Finanzsektor fließt. Das ist sozusagen der, der, der, der, die dauernde Tributzahlung an den Finanzsektor, die die einfordert. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, dass natürlich der Finanzsektor, gerade wegen seiner Größe und weil er so sozusagen immer sozusagen Nachschub an, an Ansprüchen hat, natürlich enorm fragil ist. Da äußert sich dann vor allem in der Fragilität der Banken, deren Eigenkapital ja so gering ist, dass da natürlich sozusagen die ganze Sache am stärksten wackelt. Das, ist, das muss man konstatieren, das ist die Ausgangslage und da und die Fragilität der Banken bessert sich insofern auch nicht, weil natürlich die Realökonomie weltweit, besonders aber in Europa, wo die Banken besonders groß sind und besonders fragil sind, sozusagen diese, aus diesem Weg keinen Ausweg, oder schwer einen Ausweg lässt. Die Bankenunion, der Plan zur Bankenunion ist ja entstanden, als man gesehen hat, naja, die spanischen Banken, speziell die spanischen, sind, äh, also, wo gerettet werden, aber, also, das, die Fragilität des Bankensektors ist sozusagen die Begründung dafür, dass man auf die Bankenunion gekommen ist. Sie wurde geschaffen, um die wackelnden Banken im Euroland zu stützen. Ähm, der Hirschel hat ja darauf hingewiesen, dass die erste Bankenstützung im Oktober zwar eine gemeinsame eine, eine Aktion, die gleichzeitig stattgefunden hat in den verschiedenen Ländern, aber sie hat nicht als solidarischer Effekt stattgefunden. Es war 2008 im Oktober, da wurde in Deutschland 480 Milliarden sozusagen als Software zur Verfügung gestellt, die Commerzbank wurde gestützt und also in anderen Ländern wurde Ähnliches gehandhabt, aber es war ganz explizit keine gemeinsame Aktion und Frau Merkel hat damals, war ja auch damals schon Kanzlerin, gesagt, vous le machen das auch und wir geben auch besonders viel Geld, um die deutschen Banken zu stützen, um zu zeigen, wie stark diese deutschen Banken sind und sie auch relativ zu ihrer Konkurrenz zu stärken. Das Ergebnis ist dann natürlich gewesen, dass tatsächlich die Banken ganz unterschiedliche Bonität hatten, weil sie von unterschiedlichen äh, Staaten, oder unterschiedlich starken Staaten unterstützt werden konnten. Banken. Um, die in, in Irland, Spanien oder Zypern angesiedelt waren, hatten natürlich sozusagen weniger Bonität im Hintergrund, als das andere hatten. Das heißt, in diesem Moment durch die Bankenstützung, die war notwendig geworden im, im Rahmen der Finanzkrise, aber die unterschiedliche Ausmaß und die unterschiedliche Stärke der Staaten, die diese Banken stützten, hat natürlich dann dieses ganze System ans relativ gleichen Zinssätze für die verschiedenen Länder und für die verschiedenen Banken richtig zum Ausdruck gebracht. Seitdem ist die Vereinbarung, die durch die gemeinsame Währungsunion da war, einen gemeinsamen Kapitalmarkt auch zu haben und ähnliche Finanzierungsbedingungen überall in Europa zu setzen, sie ist dann geplatzt und wurde durch die unterschiedlichen Bankenstützungsmaßnahmen eben noch stärker ausgeprägt. Der Grundfehler der Eurozone oder der, der, der Schaffung des Euro, darauf ist ja auch ganz oft schon hingewiesen worden. Wenn, wenn man sagt, das ist ein Deal zwischen den äh, einen, die sich, sich günstige Finanzierungsbedingungen erhoffen und den anderen, die sich den offenen Markt erhoffen, um damit dann gegenseitige Vorteile zu haben, dann ist das eigentlich schon im Vertrag von Maastricht angelegt gewesen, dass das mit den günstigen Finanzierungsbedingungen nicht wirklich klappen konnte. Das war Tietmeyers äh, Werk sozusagen, zu sagen, hier auch um die Finanzierungsbedingungen der Staaten ging, sondern in jeder Beziehung, also auch in den Finanzierungsbedingungen, sollten die Staaten in Konkurrenz zueinander treten. Sie sollten um die Gunst nicht nur des Realkapitals bohlen, um die Ansiedlung dort bohlen sondern sie sollten auch um die Gunst des Finanzkapitals bohlen. Das ist sozusagen der, der Kernsatz der Tietmeierschen Regel, die, äh, Bonität, das, schafft sozusagen hier den nötigen, äh, den, den nötigen Druck der Finanzmärkte auf die Politiker die richtig einen sozusagen guten, äh, einen sparsamen Staat zu haben, der also nicht so viel Geld ausgibt und dergleichen mehr. Der, die, damit ist sozusagen eigentlich vorgezeichnet gewesen, dass natürlich die Bonität sollte von der Politik erzielt, äh, erwirtschaftet werden. Und es war eigentlich auch geplant, natürlich, dass die Staaten, die das eben nicht schaffen, die also schwach sind, die keine gute Bonität haben, natürlich deswegen auch mit hohen Zinssätzen bestraft werden sollten, wie das am freien Markt eben üblich ist. Der Pleitier muss halt richtig hohe Zinsen bezahlen. Das ist das Risiko, das er tragen muss. Das war so geplant, und das ist in der schönen Wetterperiode bis 2007 vergessen worden, beziehungsweise und auch der gute Kollege Tietmeier, der hat sich damals gegrämt. Wie kann man das sein? der ist ihn auch. Die waren ja sozusagen, haben gesagt, das ist ein Irrtum des freien Marktes. Und tatsächlich, es war sozusagen ein Irrtum des freien Marktes, der dann 2007 äh, sozusagen korrigiert worden ist. Plötzlich trat Knappheit zum Kapital ein und die die Länder schwacher Bonität, relativ schwacher Bonität, sind, konnten sich nicht mehr refinanzieren. Die Südländer haben keine guten Finanzbedingungen mehr. Es ist ja keine Frage nur der Staaten allein, sondern das gesamte Kapital, das zufällig leider nun gerade in Sizilien oder in Portugal angesiedelt ist, hat schlechte Finanzierungsbedingungen. Das Einzelunternehmen mag genauso, gut, genauso gute Bonität haben wie der Daimler in Stuttgart die Bank dient wie ich gesagt habe, dem Zweck, weitere staatliche Mittel in den Bankensektor hineinzulenken, in den Finanzsektor hineinzulenken, um dieses Ungleichgewicht der Finanzierungsbedingungen wenigstens teilweise auszugleichen. Die Banken so weit in Gang zu setzen, damit sie sozusagen auch die in Spanien und in Zypern und in Griechenland sozusagen in die Lage kommen, Finanzierungsbedingungen zu bekommen, äh, wie das deutsche Banken dank ihres schönen starken Staates eben ohnehin haben. Die Bankenunion dient also dem Zweck, die ohnehin zu großen Finanzvermögen aufrechtzuerhalten und sie ähm, und eine Entwertung dieser Finanzvermögen zu verhindern. Ich meine, im Grunde ist das ein verwerfliches Ziel. Es, es müsste ja das Ziel sein, diese Finanzvermögen zunächst mal zu verringern, also diesen großen Finanzsektor zu verringern. Die Frage ist, wie macht man das? Ähm, aber sozusagen das Vorhaben, den Finanzsektor in alter Stärke zu erhalten, in der Jetzt-Erreichen-Stärke zu halten, anstatt die, sozusagen die, die, das Finanzsystem systematisch zu verkleinern, ist sozusagen ist ist die, die Aufgabe des Wettbewerbs äh, zwischen den europäischen Staaten in der Eurozone, ist sozusagen wirklich an der falschen Stelle aufzunehmen. Richtig müsste der Wettbewerb zwischen den europäischen Staaten sozusagen aufgehoben werden und durch solidarische Kooperation äh, verändert werden, vor allem auf der Ebene der Steuern und auf der Ebene der äh, der Finanzierung des der der Defizite der Staaten. Finanzierung der Defizite der Staaten, also eine Art Euro-Bonds, gemeinsame, gleiche Bedingungen der Verschuldung der Staaten, wäre gleich eine Voraussetzung dafür, dass sozusagen dieser Wettbewerb auf der Finanzierungsebene gestoppt werden könnte. Aber die zweite, wichtigere und eigentlich wirklich entscheidende Bedingung ist, dass man ein Zusammenwachsen von Europa nur dann gewährleisten kann, wenn man ein gemeinsames Steuersystem zumindest angeht. Also, es zumindest beginnt, den Wettbewerb, den Steuerwettbewerb, den Wettbewerb der Staaten um Finanzierungsmittel, der muss gestoppt werden. Und der muss nicht an der Stelle gestoppt werden, wo man sozusagen die Banken stützen kann, sondern er muss an der Stelle gestoppt werden, wo die Einnahmen der Staaten gestützt werden, damit hier sozusagen ein, die Grundvoraussetzung geschaffen werden kann, äh, damit äh, das Ganze äh, hält und ein europäisches, also das europäische, Europa noch bestehen kann. Letzter Punkt, Bankenaufsicht bedeutet ja eigentlich die Entscheidung darüber, ob die Bank gerettet wird oder nicht, ob die Bank zugemacht wird oder nicht. Das ist sozusagen was Bankenaufsicht bedeutet und eine gemeinsame Bankenaufsicht, die natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass ich eine Bankenunion habe. Wenn ich die Banken stützen will, dann muss ich erst mal entscheiden, welche wird gestützt, welche wird fallen gelassen. Das ist dann die Entscheidung. Wir haben ja wirklich ziemlich viel Erfahrung jetzt mit wie Bankenaufseher da in dieser Sache äh, sich verhalten. Insbesondere haben wir ziemlich viel Erfahrung auch in Deutschland, und sie haben ja in den letzten Jahren immer gesagt, diese Bank muss auf jeden Fall gerettet werden, auch wenn sie bloß eine Punkt die IKB ist. Das ist ganz egal, und sie muss mit Staatsknete gerettet werden. Das ist sozusagen das Prinzip, nach dem die Verfahren sind. Interessanterweise waren das natürlich auch immer die Notendenker, die genau, genau diesen ähm, die, genau das gesagt haben. Also der gute Axel Weber war das damals. Ja, der also natürlich sozusagen ein rigoroser, sparsamer Typ, der hat natürlich gesagt, in diesem Falle, IKB muss staatlich gestützt werden. Einen entsprechenden Brandbrief an den äh, damaligen Finanzminister Steinbrück geschrieben. Äh, und das wurde dann entsprechend auch gemacht und bei der äh, hippel Estate war es analog, bloß sehr viel mehr Geld. Äh, also das ist, das ist die Erfahrung, die wir mit dem ganzen System gemacht haben, es ist also nachgerade absurd, genau die Notenbanker jetzt zur dieses dieser Banken zu machen, die dann sozusagen generell natürlich sagen werden, das ist Finanzvermögen, es muss erhalten werden, also muss hier die Bank gestützt werden, darf nicht abgewickelt werden, das ist sozusagen der Kern dieser ganzen, das, das macht die Sache besonders absurd, diese Bankenunion überhaupt nur durchzuziehen. In einem, in einem, weil es so pervers ist, bin ich wirklich der guten Hoffnung, dass das äh, tatsächlich nicht äh, stattfinden wird. Weil es geht ja hier um den Kern sozusagen des äh, Staats- und Finanzvermögens auch der Staaten und es geht um den Kern auch der national konstituierten äh, Gesellschaften. die da wird ein Hauben und Stechen losgehen, weil es sicher ja um keine geringen Beträge handeln wird, bis man die Banken tatsächlich stützen kann. Deswegen meine ich, diese Bankenunion wird wahrscheinlich politisch schon im Ansatz scheitern. Und aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, ist das unter den gegebenen Umständen noch ein relativ gutes Resultat. Vielen Dank. Ich bin, ich, ich bin sicher, dass wir eine spannende, kontroverse Diskussion haben werden. Bevor ich die Diskussion allgemein öffnen möchte, wollte ich gerne noch mal an die zwei Podiumsteilnehmer ein paar Fragen stellen. Aber vielleicht sollte ich vorher sagen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet auf Video, weil die Veranstalter einen Bericht erstellen wollen. Wer damit nicht einverstanden ist, dass er aufgezeichnet wird, der möge das bitte nachher in der Diskussion äh, vorher sagen, äh, dann äh, wird das entsprechend rausgeschnitten. Der Bericht selbst wird äh, eine Zusammenfassung sein. Es werden die einzelnen Wortbeiträge nicht äh, namentlich zugeordnet. Das sind die chattenham rules äh, die hier in diesem Rahmen auch gelten. Äh, ich äh, sollte das vielleicht vor Einstieg in die, in die Diskussion äh, klarstellen. Äh, ich fand diese zwei Einleitungsformen äh, Vorträge ausgesprochen spannend, weil Sie einen ganz großen gemeinsamen Punkt, aber auch sehr viele unterschiedliche Ansätze hatten. Der große gemeinsame Punkt von beiden, Sie haben ja beide gesagt, die Bankenunion wird an Struktur, an der Struktur des europäischen Bankensystems nichts ändern. Und weil das so ist, äh, riskiert diese Bankenunion natürlich auch entsprechend äh, äh, äh, nicht zu funktionieren. Ähm, ich würde gerne auf die Frage von Dominique Pillon eingehen, der in seinen Zusammenfassungen gesagt hat, das ist doch eine bemerkenswerte und bedeutende Verbesserung des Systems der Regulierung und der Aufsicht. Kleine Klammer auf, einer der Gründe für die Gründung von Finance Watch war, dass das Europäische Parlament im äh, Zusammenhang der, äh, des europäischen Systems der Finanzmarktaufsicht äh, von der äh, Finanzlobby überschwemmt worden ist mit äh, entsprechenden Änderungsanträgen äh, für die Parlamentsberichte über 2000 für äh, insgesamt etwa 100 Seiten äh, Regulierung. Also die drei äh, äh, mikropotenziellen Aufsichtsbehörden und die der ES Abi. Da hat die Finanzlobby ist den Parlamentariern die Bude eingerannt, wie wir sagen. Und das war den Parlamentariern so zu viel, dass sie gesagt haben: Wir brauchen jetzt eine Gegen-, ein Zentrum für Gegenexpertise aus der Zivilgesellschaft, damit wir nicht immer nur von Lobbyisten überfallen werden. Das ist der, das ist der erste Punkt. Der äh, zweite äh, ist, äh, äh, äh, Lukas Zeise hat äh, nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass äh, die äh, Konstruktion der Eurozone nicht vorgesehen hat, dass es zu Zahlungsbilanzkrisen kommt. Zahlungsbilanzkrisen, die unter anderem dadurch entstehen, dass die Verteilung von Einkommen und Vermögen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union äußerst unterschiedlich ist und sich auch äußerst anders entwickelt hat mit einer ganz unterschiedlichen Dynamik. Und dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung innerhalb der Länder zunehmend divergiert hat. Also das heißt, die, Schere, die Einkommensschere sich weiter geöffnet hat, möglicherweise bedingt durch die größere Konzentration, durch die größere Integration im Binnenmarkt. Das wäre eine Frage, die ich an Lukas Zeise, stellen wollte und äh, die äh, Frage an Dominique Pion nochmal, ähm, wie er äh, das Verhältnis ähm, von äh, diesen negativen Rückkopplungseffekten äh, zwischen privater Verschuldung der Banken und und öffentliche Verschuldung ähm, der Staatshaushalte, äh, wie er das äh, äh, sieht, äh, wie man das auflösen kann mit, mit oder ohne Bankenunion und wie diese Bankenunion dann konstruiert äh, gehört, dass diese negativen Rückkopplungseffekte nicht mehr weiter bestehen. Nach diesen zwei Beiträgen öffne ich dann für die allgemeine Diskussion. Ja, ich hatte ja über die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Währung eigentlich nichts gesagt, weil das einfach hier den Rahmen auch sprengt. Das ist ja nicht, also, ich habe bloß gesagt, da ist ein Dienst, Natürlich, dass der Markt offen ist in Griechenland und Italien für deutsche äh, Exporteure, wirklich offen ist, weil die nicht mehr abwerten können, also viel offener ist, als er vorher war, bedeutet natürlich auch, dass dieser Markt sozusagen von auch von den Staaten in Europa übernommen werden konnte. Und dann kommt es eben zu diesen bekannten Zahlungsbilanzunterschieden. Äh, äh, zu nah das ist dann der Effekt, der dann natürlich eintritt und der dann ist eigentlich notwendig Macht, dass hier ein Transfersystem, das den, den, den Verheerungen des freien Marktes, die damit ja den damit Tür und Tor geöffnet werden, also die Verheerungen des freien Marktes sind immer dieselben. Es sind natürlich die Starken werden stärker, die Schwachen werden schwächer, und bis sie dann ausscheiden und ganz auskippen und dann ganze Regionen sozusagen immer schwächer werden. Das ist ein freier Markt, der einfach sich selbst überlassen wird, hat halt diese Wirkung. Das ist klar in der Währungsunion so geplant gewesen. und ist, sind extra und explizit keine Gegenmaßnahmen entworfen worden, nämlich eine, kein politischer Raum, der dann dafür Ausgleich sorgen könnte, keine Gegentransferleistungen, wie es in einem nationalen, Währungsverbund und Markt natürlich der Fall ist, in dem es sozusagen ein, ein gemeinsames Steuersystem gibt, das ausgleichend, teilausgleichend jedenfalls wirkt, weil die Stärkeren in so einem Steuersystem regelmäßig mehr zahlen als die schwächeren oder auch in den sozialen Sicherungssystemen, von denen es ja auch nichts Gemeinsames in Europa gibt. Alles das ist explizit gesagt worden, machen wir nicht. Das ist dann der Deal. Ist, stattdessen gibt es Konkurrenz zwischen diesen europäischen Staaten, was natürlich die, diese, äh, diese verheerenden Wirkungen des freien Marktes noch verstärkt hat. Äh, okay, das ist meiner Meinung nach so geplant. Und auch so durchaus gewollt gewesen. Und deswegen sollte man sich nicht wundern, wenn das jetzt tatsächlich auch eintritt. On so the, um, the negative feedback loop we... But may just, before answering this question, saying that it seems to me that we have to, I would like to defend the idea that speaking of the banking union, it's not black or white. I think there are some, this is why I mentioned that there are some improvements. There are some improvements. I might just mention too, This idea of having macro prudential regulation, whatever the system we have, is a necessity. It did not exist really before. And second, It seems to me that the resolution mechanisms which are put into action, and the fact that they imply an increased implication of the creditors in the financing of banks, reduce the implicit transfers from government to banks. In that sense, it is very useful. The problem is that this is too little, and maybe too late in some respects, and I would agree with what Lucas was saying, that the general framework of finance on the theoretical ground, on ideological ground, on political ground, did not change. And hence, I would agree with his conclusion, both conclusions, that the EU, the European, pardon, the EU, Banking Union is going to fail in the, in the medium-run. I'm quite sure of that. I would, I would agree with you. Now, the specific question you asked me about the negative uh, impact or the negative, uh, how do you said feedback effect between banks and sovereigns. Well, it seems to me that the first measure that would take care of that is not the only one is to decide that the central bank is also in charge of the stability of the bond market. This is a way, in times of crisis in particular, but not only, to put the bond market, the government bond market, outside the market, and outside the reach of speculation. This is extremely important. But then, this is not enough. The second condition, which I mentioned in my presentation, is that we need a democratic control on central bank. In other words, there should be a clear mandate given to the central bank with respect to this question of financial stability. In other words, the central bank Should be free to organize its policies with respect to the instruments it's using, but it should not be free with respect to the targets. And at some times it may be necessary to say priority to monetary stability, why not? But other times priority to financial stability. And then we ask you to deal efficiently with financial stability and to the stability of government bond, for instance. In this economy, we are, not, we are still in a capitalist economy. In a capitalist economy, The economy needs riskless assets. Governments' bonds are playing this role. Now, since there, are, there is a risk with respect to government bonds, the system is in, is in trouble. So, guaranteeing the stability of the government bond market is a way to restore some stability in the financial market. Of course, my, my, my view in the long run is to create a, a, a break between this system And the alternative system where a non- capitalist a post capitalist system where the financial market would work in a very different way, and for instance, government would be would be funded uh, by uh, public banks but also it would be institution, financial institution, public financial institution would channel private saving, popular saving towards financial institution and so on. This is uh, what we need, of course, in the long run. Of course, the Banking Union does not deal at all with this kind of problems. On the contrary, I'm sure that, uh, as I mentioned in my presentation, the central bank will prevent all type of organization uh, uh, uh, going in this direction of having a, a bigger public sector, banking sector. And in attack, this is what we ask for, we ask for a creation of a European public banking sector which is very, very important for the future. Uh, thanks, Dominic. Uh, actually, the, the, the role that you have ascribed to the central bank uh, is the role of um, uh, the central bank being a government banker, as we've seen uh, uh, in those uh, crisis years in uh, the U.S. with the Federal Reserve, who has effectively become a government banker, uh, and the Bank of Japan in uh, in Tokyo. Uh, so, uh, um, uh, only. <laughs> Jetzt äh, würde ich gerne die Diskussion allgemein eröffnen. Wir haben äh, ein bisschen mehr Zeit als im Programm ausgedruckt. Äh, verkürzen die Kaffeepause? Äh, ich würde die Teilnehmer bitten, sich kurz namentlich vorzustellen. Äh, Mikrofon, Mikrofon wegen der Aufzeichnung. Camilo von Müller von der Universität St. Gallen. Ähm ein Kommentar und eine Frage, die einen an Kommentar anschließt, habe ich. Erstens herzlichen Dank für die Ausführungen. Ähm, Herr Zeise, ich teile Ihre Sorge über einen überdimensionierten Finanzsektor ebenfalls, vielleicht noch aus einem anderen Grund oder etwas zugespitzter formuliert. Äh, der Finanzsektor ist ja anders als andere Sektoren in der Ökonomie dafür zuständig, dass er die zentrale Schaltstelle ist die äh, über, das Preisfindungs-, über den Preisfindungsmechanismus Kapital allokiert. Äh, anders als zum Beispiel bei einer Dotcom-Blase, wo am Ende, wenn die Blase platzt, äh, die Investoren in, in, in Dotcom-Ventures äh, auf der Straße sitzen, was bedauerlich ist, aber sicherlich nicht so systemrelevant wie bei einem Finanzsektor, haben wir, wenn Bankenblasen platzen, auf einmal leerstehende Häuser. Ich glaube, die Bilder aus den USA und Spanien sind da ein eindrucksvolles Bild. Was mich interessieren würde, und Sie haben beide eigentlich eben diese zentrale Funktion von Banken nicht angesprochen, und das ist eine Frage sozusagen an Sie beide. Wie sehen Sie die Bankenunion in ihrer Auswirkung auf den Preisfindungsmechanismus im Finanzsystem? Und hier könnte man ja einfach intellektuell drei Szenarien aufwerfen. Erstens, die Bankenunion führt dazu, dass der Preisfindungsmechanismus stabilisiert wird. So etwas wie Spanien wird nicht noch einmal vorkommen, weil es eine stärkere Regulierung gibt. Zweitens, die Bankenunion führt genau dazu, dass sich Fälle wie Spanien wiederholen, weil Kapital für Banken, die eigentlich den Markt verlassen sollten, bereitgestellt wird. Oder drittens, am Ende ist die Bankenunion äh, irrelevant, denn was wir wirklich brauchen, ist eine andere Art der Reform. Dankeschön. Ich würde gerne ein bisschen sammeln. Als nächster hatte sich Axel Trost gemeldet. Ja, Axel Trost, immer noch Wirtschaftswissenschaftler, aber außerdem Finanzpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag und auch Mitglied des Verwaltungsrats der BAFIN. Wenn wir uns jetzt die Bankenunion wirklich als Begriff, wie er politisch im Augenblick genutzt wird, ja anschauen, dann ist er ja entstanden irgendwo in der Nacht 28. und 29. Juni letzten Jahres, als es darum ging, Rekapitalisierung spanischer Banken mit ESM-Mitteln und die Frage, wie kann man das sozusagen dann auffangen. Und da hat man gesagt, wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Aufsicht und vor allen Dingen, wir brauchen ein gemeinsames Abwicklungsregime. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die ganze Diskussion ähm, erstmal entwickelt hat, dann ist von dem Abwicklungsregime bisher zumindest so gut wie noch gar nichts zu sehen. Und in Bezug auf die Bankenaufsicht äh, gab es so zwischendurch den Gigantismus der Europäischen Zentralbank. Wir machen alles. Wir können uns auch vorstellen, alle 4000 Banken zu nehmen. Dann hieß es, wir nehmen jetzt nur die systemrelevanten. Wie das aber ganz konkret laufen soll, äh, ist nach wie vor bei allen Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit dem Finanzausschuss, mit einer Delegation jetzt in London, äh, völlig offen. Es ist völlig unklar, wer denn wirklich innerhalb der EZB äh, diese Aufgaben, wir sind jetzt nur bei der Aufsicht, auch übernehmen soll. Und man muss sich darüber im Klaren sein, zumindest aus deutscher Sicht. Jetzt kann man sagen, die BaFin arbeitet noch lange nicht gut genug. Aber der Anspruch einer Allfinanzaufsicht, also nicht nur Banken, sondern auch Versicherungen, wo Riesenprobleme schlummern angesichts langanhaltender Niedrigzinsphase und Börsen, alles das muss eigentlich in den Blick hinein und das wird jetzt wieder auseinandergesetzt wenn man sozusagen die großen Player, und dazu gehört dann eben zum Beispiel die Deutsche Bank, auf einmal aus der deutschen Aufsicht rausnimmt und zur EZB äh, schiebt. Also insofern, äh, wir werden ja zu den anderen Teilen heute Nachmittag noch diskutieren, also insbesondere zur Frage Abwicklungsregime, wo mir völlig, völlig unklar ist, wie man so etwas mit einer EZB machen will, als unabhängige Einrichtung, äh, wo mir völlig unklar ist, wenn dann Geld in Banken zur Rekapitalisierung gesteckt wird, wer denn dann die Eigentümerrolle übernehmen soll und vieles andere mehr. Aber ich glaube, das sind die Punkte, über die wir sehr ernsthaft auch hier heute diskutieren müssen, weil meine politischen Gespräche zumindest ergeben haben, es wird in Europa keine Rücksicht gen genommen auf den Bundestagswahlkampf, sondern man wird das durchziehen, auch den gesamten Sommer durch und will noch in diesem Jahr auch zu Ergebnissen kommen. Und da muss man natürlich schon auch gucken, was sozusagen mit deutschen spezifischen Interessen, ich sage nur mal die Stichworte Sparkassen und Genossenschaftsbanken bei der Frage Einlagensicherungen, was ja der dritte Punkt dann ist, der mit der Bankenunion, mit der umgegangen wird. Und ich glaube, dass wir da heute im Laufe des Tages auch konkreter noch werden müssen, an welchen Punkten versucht man gemeinsam auch Widerstand aufzubauen, um auf diesen europäischen Prozess Einfluss zu nehmen. Äh, danke, Axel. Ein Teil deiner Fragen hat sich äh, natürlich auf eher das zweite Podium, auf die Thematik des zweiten Podiums äh, bezogen, aber äh, ich bin sicher, wir kommen darauf nochmal zurück. Norbert war der Nächste und dann der Kollege neben äh, Ralf in dem grünen Klobe. Robert Reuter aus dem Bereich Wirtschaftspolitik hier bei Verdi. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, in welches Forum meine Frage jetzt genau reinpasst. Sollte es auch auf den Nachmittag mehr verweisen, bitte ich das äh, zu entschuldigen. Mein Problem ist eigentlich, dass bei der Frage Bankenrettung äh, oder nicht, also Aufwendung von Steuergeldern zur Rettung von, ba Rettung von Banken, sehr stark im Vordergrund steht, systemrelevant oder nicht. Was ich finde, was sehr im Hintergrund steht, ist eigentlich, wer sind die Nutznießer und wer sind die Leidtragender einer Bankenrettung oder einer Nicht- Bankenrettung. Das ist auch eine Frage, die uns eigentlich immer umtreibt. Wer steht am Ende der ganzen Kette letztendlich, wenn Banken nicht gerettet werden? Ich habe im Hinterkopf, dass eben natürlich auch etwa viele Pensionsfonds natürlich investiert haben, um die zukünftigen Rentnergenerationen finanzieren zu können. Also ich finde auch bei der Frage, Bankenrettung ja oder nein, müssen solche Fragen viel mehr in den Mittelpunkt der Debatte. Also wer ist am Ende derjenige, der die Verluste zu tragen hat und das müsste eigentlich dann ein Kriterium auch sein, um zu entscheiden, äh, rettet man eine spezifische Bank ja oder nein, beziehungsweise was sind die Bedingungen, die dann noch äh, zusätzlich gestellt werden müssten, äh, wenn man eine Bank eben nicht rettet? Also das heißt, wie sieht es dann aus mit denjenigen, die dann die Verluste zu tragen haben? Also die Frage gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder Hinweise, wie man dieses Problem der Frage also der Leidtragenden etwas besser in den Griff bekommt, um eben eine klare Entscheidung auch zu bekommen, rettet man eine Bank oder nicht, jenseits eben von der Frage systemrelevant oder nicht. So, noch einen weiteren Beitrag, dann würde ich gerne in die zweite Runde gehen. Das ist der Kollege in dem grünen oder was immer das ist. Das ist ein Turmer, ja. <lacht> Christian Felder von ATTACK Österreich, Gemeinwohlökonomie und Projekt Demokratische Bank, auch in Österreich. Ich habe ähm, zwei Fragen und die zweite passt vermutlich auch auf ein anderes Podium. Die erste ist zur Frage der Systemrelevanz. Ähm, Banken sind ja nicht nur ökonomisch systemrelevant, sondern auch politisch systemrelevant. Das eine ist Topic to, to Fail, das andere ist Topic to Jail. Und die Frage, wie mächtig soll eine Bank werden dürfen, treibt mich um und möchte ich auch an das Podium gehen. Es ist in Diskussion der Schwellenwert, ab dem eine Bank von der EZB beaufsichtigt wird und nicht von den nationalen Bankenaufsichten bei 30 Milliarden Euro Bilanzsumme. Wie wäre es denn damit, dass wir in die Diskussion gehen, dass eine Bank nicht größer als 30 Milliarden Euro Bilanzsumme werden darf? Dann bräuchte das keine Bankenunion, keine europäische Bankenaufsicht. Ich weiß, dann jammern die transnationalen Konzerne, wer gibt uns dann noch einen großen Kredit? Aber da gibt es ja verschiedene Alternativen, vom Konsortialkredit über Unternehmensanleihen bis hin vielleicht weitere Alternativen. Aber wie, wie groß soll eine Bank werden? dürfen, ist die Frage an das Podium und die zweite Frage äh, passt vielleicht woanders hin, aber weil der Kirschl das eröffnet hat, das werde ich eine etwas andere Position hat als andere Akteure mit der Frage Trennbankensystem, ja oder nein, ähm, möchte ich einen Vorschlag einbringen, der einen sowohl als auch ermöglicht, nämlich <lacht> warum stellen denn wir nicht die Banken vor die Wahl, äh, die dann maximal 30 Milliarden Euro-Bilanzsumme haben werden, Entweder ihr schwenkt um auf Gemeinwohlorientierung und das ist ein definierter gesetzlicher Anforderungskatalog, da können wir vieles hineinschreiben, oder aber ihr werdet in den freien Markt entlassen. Dann dürft ihr weiterhin einiges tun, auch dort kann man dann noch immer Eigenkapitalforderungen anheben, auch dort kann man immer noch Produktregulierung machen, auch dort kann man immer noch eine Größengrenze einziehen und auf jeden Fall jede Bankenrettung ausschließen. Aber es wäre die freie Entscheidung der Banken in den freien Markt zu gehen und freier Markt würde dann bedeuten, dass sie keinen Zugang zur staatlichen Zentralbank haben, dass für sie die staatliche Einlagensicherung nicht gilt, dass die Staaten keinerlei Geschäfte mit ihnen machen und wie gesagt, erstens und wichtigstens sie nicht retten. Das war aus meiner Sicht dann sowohl als auch. Gut. das Okay. So the first question with respect to the influence on banking union and prices, uh, it seems to me that since, the, as I will mentioned, the business model of banks did not change, it will not be changed by the reform. It will be the same in the future. There is no reason to expect changes really in, in the role of banks in bubbles, for instance, in asset bubbles, bubbles on the real estate market, and so on. So uh, this would be my, my, my answer. The question about Axel Trout, uh, if I understood correctly, we need a single supervisory authority, but we don't know exactly how it should work and so on. I would just suggest to think about the British experience, which has a financial service authority, which had, you know, come very comprehensive body to supervise the whole financial system, banks, market uh, operations, and insurance. And it was a failure because there was no connections between the FSA and the Bank of England. They were independent. So the big lessons of that is that we need to have cooperation between the central bank and the body which is in charge of financial stability. But more than that, I come back again to this question of democratic control on these different other bodies Otherwise, if there are independents, if they cooperate, but in the interest only on banks, and they are not submitted to some democratic control, then we may have problems in the future, as we had in the past and now. So, in other words, cooperation between banks, central banks, and authorities in charge of stability, of financial stability, but also democratic control on these different authorities. Uh, I don't, I don't know if I can answer very well the question of uh, Verdi, member, uh, about bailing out winners and losers. We know very well that when there is no, bail, no, no bailing out, there is a, very, a problem of systemic, a systemic danger. But we know that if we don't bail out, if we bail out, then there is a big problem with respect to the taxpayers. But as an economist, maybe here I will be very orthodox, I think there is this problem of moral hazard. As long as we are in a financial system with markets, work as they work today, we have to be very crude on this question of modeling no out is a way to discourage banks in the future to go in, you know, taking excessive risk. So, this is a very important question and this is one of the reasons why this question of no bailing out is a, is very very important. In other words, it's a very tricky question, it's not very easy to, to, to, to answer. Uh, the question of the size of bags. Yes, I, I would agree that this is a very important, crucial question, not only for economic reasons, but for political reasons. It's a question of democracy in, in, in, in many respects. But remember that it's not the only thing to look at. Why are banks very powerful, but also very dangerous in terms of stability? It's because they are interconnected. The banking system cannot be compared to other parts of the economy. One of its major characteristics is that all the actors in the financial sector and in banking sector in particular, are very much connected. And this is the problem raised by the shadow banking system, by the way. So, we have to fight to, to reduce the size of finance, as you said, and in particular the size of banks, but also we have to be very careful to cut... You know the connections, and this is why we have to separate commercial banks from investment banks. This is one of the reasons. If we create, destroy some of the links there, we reduce the power, for, the power of, us, of uh, the banking system and the financial system, but also we reduce the risk of systemic in instability. I will stop here. ich möchte ganz kurz auf das <laughs> Preisproblem eingehen. Meiner Meinung nach haben die ja richtig erkannt, dass der Finanzsektor. Oder der ist ja zersplittert in Europa, obwohl das Versprechen ja war, einen gemeinsamen Kapitalmarkt zu schaffen. Nur ein, tatsächlich ein Kapitalmarkt mit sozusagen gleichen Bedingungen für alle, für alle Kapitalien in diesem Markt, der hat aber nicht stattgefunden. Der ist ja zusammengebrochen in dem Moment, als die Finanzkrise zugeschlagen hat und als sozusagen die Staaten zum wesentlichen Faktor für die Preisbildung wurden. Warum sind deutsche Unternehmen so enorm profitabel? derzeit, einer der Gründe ist natürlich, dass Sie als Exportunternehmen ganz oft sehr erfolgreich sind, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, alle haben vorzügliche Finanzierungsbedingungen. Also die Einstandspreise für ihr Kapital sind so gering, dass sie enorme Vorteile gegenüber allen sonstigen Konkurrenzunternehmen haben. Also eigentlich ist sozusagen der gemeinsame Preismechanismus, der jetzt, also fürs Kapital, der ist zusammengebrochen. Und ich habe das mit der, also das ist sozusagen der einzig rationale Grund, weshalb man eine Bankenunion eigentlich macht, um diesen Preis, um die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes wiederherzustellen. Ich meine aber, dass das nicht klappen wird. Auf diese Art und Weise wird es nicht klappen, sondern man muss natürlich dann auch für den Grund, die, die Staaten sind völlig unterschiedlich und die unterstützen das. Ich will nochmal auf dieses interessante Phänomen damals, die IKB, als die zusammenbrach. Ich meine, warum? die war ja nicht systemrelevant, das wissen wir alle, dass die nicht systemrelevant Und dennoch reden alle Leute immer noch groß und kleine Banken. Der Bankenverband hat damals ja so argumentiert und die deutschen privaten Banken, ihr in Berlin muss da richtig viel Geld reinschießen, weil das für uns als Bankenbranche, deutsche Banken, deren Finanzierungsbedingungen würden sich massiv verschlechtern, wir würden sozusagen Risikoaufschläge bezahlen, wie es die Japaner immer machen mussten, und deswegen, deswegen muss die IKB gestützt werden, deswegen muss da Staatsknete rein. Und das ist auch der Grund, weshalb Frau Merkel so viel Geld in den Zuffin so reingepackt hat, damit sozusagen richtig gesagt wird, deutsche Banken erst klassische Adresse, die kriegen Vorzugsbedingungen und natürlich die nachgeordneten Kreditnehmer, die von den deutschen Banken abhängen, eben gleichzeitig. Das hat tatsächlich den deutschen, äh, dem deutschen Kapitalisten einen unglaublichen Vorteil gegeben. Ich meine, die werden das nicht so schnell aufgeben. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir mit der Bankenunion äh, wahrscheinlich scheitern werden. oder Weshalb sie scheitern wird. Ähm, ich... Ich meine auch, also die Frage nach dem, wie, welche Forderungen wir jetzt eigentlich stellen sollten. Ich finde, wir sollten doch ganz deutlich machen: Wir machen hier nicht, also wir unterstützen dieses Vorhaben nicht. Und da mag es nett sein, wenn man endlich makroprudenzielle Vorsicht walten lässt und endlich auch mal vielleicht ein Institut hat, das sich darüber auch Gedanken macht oder vielleicht überhaupt jemanden zuständig, der für die Finanzstabilität zuständig ist. Gibt es ja nicht. Da ist ja also und, und, das ist alles ganz nett, aber das kann man auch haben, ohne dass man die Bankenunion schafft und also diesen großen Umverteilungsmechanismus überhaupt erst in Gang setzt, der eigentlich ein Umverteilungsmechanismus natürlich im Effekt zugunsten des Finanzsektors ist. Und das ist, glaube ich, mehr schädlich als nützlich. Also lasst uns wirklich wirklich Opposition zu diesem Projekt betreiben. Das würde ich also als Mitglied von Verdi äh, dem wirklich ganz stark empfehlen, dass wir da ganz äh, entschieden dagegen sind. Aber Reuters-Frage: äh, äh, ja, Was machen wir eigentlich mit dem? Also die entscheidende Frage ist doch, wenn Banken in Not geraten, wie wird darauf reagiert? Äh, und man hätte ja, wie jetzt in Zypern oder in, damals in, in, im Juni letzten Jahres äh, in Spanien. Natürlich ist es die Frage, wie gehe ich mit diesen Banken um. sie sind natürlich alle vernetzt, weil die Banken schließlich für ihre Finanzierung äh, auf Bankenkredite, die ihrerseits immer angewiesen sind. Und deswegen ist es klar, ein Auftrag an den Staat, Banken wirklich aktiv abzuwickeln. Es war ja die Bank, ja, also diese die, die also die, die, der Haupt, das Hauptproblem in Spanien war aber natürlich auch einige andere Kachas. Natürlich, aber die Aufgabe nun der Zentrale, sagen wir mal in, in in Brüssel, wenn es sozusagen die Aufgabe übernimmt, Geld reinzuschießen, dann muss aber auch das Ziel sein, diese, diese Bank abzuwickeln. Das war ja eine politische Bank, der Partito Popular ist ja sozusagen Mitträger dieser Bank hier gewesen, ganz stark. Also da waren politische Oppositionen zu überkommen, also vor allem auch die, also die konservative Partei, europaweit hängt da natürlich auch mit drin. Das ist auch einer der Gründe, weshalb das natürlich überhaupt gar nicht versucht wurde, aber das war eigentlich die Aufgabe, hier ein Stück Abwicklung zu betreiben, so wie man mit der west umgegangen ist, so hätte man natürlich auch mit, der, äh, mit dieser Bank da umgehen können. Und das meine ich, ist, das ist die politische Aufgabe, das ist auch die einzige Alternative zu dieser Bankenunion. Die Banken dann, wenn sie in Not geraten, spätestens dann absolut möglichst schon vorher, natürlich. Also eigentlich ist eine Bankenaufsicht ja dazu da, zu sein, diese Bank ist in Gefahr, sich zu übernehmen, angesichts einer sich verschlechterten Konjunktur, ist es Zeit, wir machen wir nicht. Das ist, dazu ist eine Bankenaufsicht da, das müsste man, passiert nicht. Das, das ist, Einfach miserabel. Und dafür muss Staatsknete eingesetzt werden, um das zu machen. Äh, um, äh, äh, das ist die Politik, die betrieben werden sollte. Nochmal auf dieses Problem mit der Systemrelevanz, weil das ist in Österreich natürlich ganz anders. Ich, äh, nicht anders als es in, in Deutschland ist, aber also, ich glaube nicht, dass die Größe der Bank wirklich das Entscheidende ist. Das kann man natürlich behaupten. Aber wie ich gesagt habe, die IKB wird ja gerettet. Und die Systemrelevanz hat, hat sie immer. Also, so eine, so eine Pleite ist immer miserabel schlecht für das für das gesamte Bankensystem. Deswegen äh, muss das in jedem Falle vermieden werden, weil es natürlich relativ zur Konkurrenz immer äh, höchstens, höchst bedauerlich ist und dann äh, spielt das keine Rolle. Ich habe meine Zweifel, ob das Trennbankensystem äh, sagen, irgendetwas Entscheidendes daran ändern wird. Das war zu Musels Zeiten wirklich was anderes. Als der das eingeführt hat, da hat er nicht nur das Trennbankensystem eingeführt, sondern da wurde massiv den Banken, also, Wurden massiv verkleinert und, und ihre Macht jeder anderen Beziehung gestutzt. Dann ist das was anderes, aber allein, ich, ist es ist es eine kleine Maßnahme, es ist auch soll man nicht übertreibend, aber das wird ja sozusagen die, die, diese, diese ganzen kommunizierenden Röhren, äh, mit denen sozusagen der, der Preisbindungsprozess am Finanzmarkt stattfindet, der wird ja dadurch nicht unterbrochen und die Hedgefonds holen sich ihr Geld ja auch, sind ja eigentlich von separat, aber holen sich ihr Geld natürlich locker ähm, am Finanzmarkt und haben überhaupt kein Problem, das sozusagen über das allgemeine äh, Geldschöpfungsprozess zu finanzieren. Deswegen sollte man da nicht so viel Hoffnung draufsetzen. Gut, die, die Zeit drängt jetzt ein bisschen äh, zum Stichwort Bilanzsummenbegrenzung. Simon Johnson vom MIT äh, hat dieses vor ein paar Jahren auch vorgeschlagen. Er hat allerdings die äh, Höchstsumme einer Bankbilanz auf 100 Milliarden Dollar oder Euros, dann eigentlich ziemlich egal, äh, festgelegt. Bei 30 Milliarden müsste man in Deutschland schon etliche Sparkassen schließen. Äh, das nur zur Info. Jetzt habe ich noch zwei, aber bitte nur kurze Worte. Der Kollege hier und dann äh, äh, Christoph äh, nicht dann. Dankeschön. Ja, schönen Dank. Frank Christian Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich habe rausgehört bei den Panelisten dass er gesagt wurde, die, die Europäische Bankenunion als solche hat noch nicht das Potenzial, irgendetwas in der Kultur sozusagen zu verändern, wie Banken heutzutage funktionieren. Wird aber auch, Sie hatten aber auch Herr Zeise gesagt, es ist im Prinzip eine Aufgabe einer, einer Bankaufsicht zu entscheiden, ob eine Bank noch gerettet wird oder auch spilt. Ist es nicht aber eigentlich die Frage noch ein bisschen eine weitergehende, die, nämlich die Frage, wie kann man eigentlich etwas an der Kultur in einem Markt verändern? Welche, welche Rolle spielt da eine, eine Aufsicht? Und wenn man das so sieht, ist die Bankenunion, wenn man zum Beispiel den Nikan-Report mit, mit einbezieht, ist die eigentlich nur ein Puzzlestein? So würde ich das jetzt sehen in diesem Konzept. Und was fehlt uns noch? Ist die, ist die Bankenunion als solches der geeignete Puzzlestein? Was, was fehlt dort noch? Und muss man nicht herausarbeiten, was eigentlich jetzt noch erforderlich ist, zusätzlich, damit es nicht vergessen wird, dass nicht der politische Aktionismus sagt, wir haben doch eine Bankenunion gemacht und es ändert sich an dem Ergebnis noch gar nichts, sondern dass man jetzt zeigt, was eigentlich noch was es noch bedarf und wie sieht es das Panel. Danke. Gut, das Mikrofon bitte gleich in die erste Reihe weitergeben. Okay. My name is Christophe Nishtam, I'm a bank analyst and I'm a former banker and my question is going to be uh, a bit abrupt Uh, if the banking union is done to fail, who is going to be left to tackle the next crisis? In 2008, it was the states. They came up uh, at the European level with a total of 5,000 billion euros in guarantees. Even so, only one third were issued. The European states ended up in limbo. In 2011, because the European governments were over indebted and were no longer in a position to support their banks, it's the ECB, the European Central Bank, that stepped in. And the ECB, as you do know, had to input 1,000 billion euros for the, the so-called rules to avoid a total collapse of the banking system. So, will the ECB then still be in a position to resist against the next tsunami? That's my question. Thank you. Uh, please, very short answers uh, so that we have a very short coffee break afterwards. <laughs> okay. About uh, your question, um, what is missing in the puzzle? Well, in the what the, the concept we put forward for, for changing really for a radical change in the banking system is social control on banks. What does it mean? It means that in the new way of governing banks, we need to have among the deciding bodies, we need to have the shareholders, but also the wage owners we need to have also the civil society in other words the consumer organization if banks are governed with this type of bodies then we may think that the culture of bank will change a lot okay and this is what we want to change in the way bank are governed now the second question uh, which is, who is going what organization is going to, to tackle the next crisis, look what's going on now with the crisis in Cyprus. It's a big mess. We, we don't know what will happen when the bank will open again in, in, in Nicosia. One thing everybody is looking one institution everybody is looking at is the ECB. And the ECB is say, say, saying, don't worry, I will take care of the problem. So the problem is that the ECB is the only body now which is, is in the existing system. Able to to stop, you know, a, a bank run. Eventually, we'll see what happened when the bank will open again. And this bank is doing whatever it wants. You know, we have no control on its bank. So I agree that the, the central bank has a major role to play. And as I mentioned, I just wrote a report with other colleagues on this topic. You know, in French, you can, but you can find it on the if you read French on the um, Council of uh, Economic Advisers in, in, uh, website. And we, we, we work on that, and we make proposal. We think central bank in any system has a major role to play. But we need to change the, the way Central Bank is working. In other words, we need to have a, a, a more democratic control, very democratic control. It doesn't mean only government control. It means also, for instance, consumer's control. It means other parts of civil society control in one way or the other. And then the system will change. It, I think it's not the only condition, but it's a necessary condition for a radical change in the banking system. Dem letzten würde ich mich vollkommen anschließen. Ich sehe es ähnlich wie Sie, dass eine, eine Riesenwelle an Bankproblemen erst noch auf uns zukommt. Das ist in der Tat so. Und deswegen meine ich, kann, sollte die Antwort nicht sein, jetzt einen schöne Bankenunion zu schaffen, sondern im Gegenteil, alle Aufmerksamkeit darauf zu richten und alles, gerade die EZB als Schöpferin des zu sozusagen die Banken aus dem System zu nehmen, die man rausnehmen kann. Oder die sozusagen in die Krise geraten und die Akutkrise gefährdet sind und die Stück für Stück aus dem System rausziehen. Dafür, äh, finde ich, sollte die EZB ihre darauf auch ihre Aufmerksamkeit drauf richten, dass sie äh, aber unter demokratische Kontrolle gehört, ist insofern klar, weil sie das nicht macht, äh, sondern sozusagen die Banken auf Dorf kommen auch bisher gestützt hat. Die, der, die kulturelle Änderung, die notwendig ist, ist, meine ich, angesichts der Krise, in wir sind sozusagen der zweite Schritt. Also natürlich kann man da, wir sind nicht nach der Krise, sondern wir sind noch vor der Krise, also in, in, in, Mitten der Krise. Wie sieht denn diese kulturelle Änderung aus? Ich würde sie einfach so zusammenfassen: zurück zu den 60er Jahren. Ja, also Spareckzins, das ist das Richtige. So, so muss gearbeitet werden. Also, was soll das mit dem ganzen äh, Börsentheater? Das, davon haben wir nichts. Also, das ist völlig unnötig. Das brauchen wir nicht. Das Casino kann eigentlich geschlossen werden. Und es wird natürlich notwendig sein, also, zu schließen. Und wir auch nie, ich gebe zu, dass dann noch die Verbraucherorganisationen nicht so viel zu schreiben haben. Das ist ja vielleicht schlecht. Aber vor allem bei den Versicherungen, da ist viel Luft drin. Die kann man richtig eindampfen. Das ist so wirklich so Ich mache mich da sehr unbeliebt immer bei Vorträgen bei den Verdi-Angestellten den, bei den Sparkassen in Versicherungen. Das ist sehr bedauerlich, aber äh, muss, glaube ich, sein. Ich denke, die letzten Bemerkungen so als 353-Banking, borrowing at 3, lending at 5, and at 3 o'clock in the afternoon, the banker goes to the golf course uh, to discuss business with his main clients. Uh, so, jetzt gibt es eine kurze Kaffeepause und wir sehen uns dann gleich wieder zum zweiten Podium.